Hallo ihr Lieben zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute den großen Tag, weil ich habe meinen Gips abbekommen und habe mich natürlich gleich wieder in die Schale geschmissen. Heute geht es nämlich ähm, mit meinem Daddy, mit Sami, gleich zu essen. Ich nehme euch mit. Ich habe das jetzt gerade so anders genommen, mal wieder die Kamera rauszukramen. Und ich freue mich und ich zeige euch gleich erstmal mein Outfit auf the night. Ich kann jetzt leider noch nicht posen. Ich kann eigentlich im Grunde genommen nie posen. Ich habe eine Stumpfhose an, ich habe die Bandage drunter, ich habe mir ein Kleidchen angezogen und dann habe ich mir so ein Pulli mit so einem kleinen Dekolleté hier, Schulterdekolleté ausgesucht. Natürlich habe ich meine Dudiketten um und ja, das ist so mein Outfit. Ich werde jetzt natürlich leider nur Sportschuhe drunter anziehen können, äh, die Adidas Schuhe, aber ich hoffe, das passt dann irgendwie auch irgendwie einigermaßen zum Outfit. Ja, wie findet ihr das? Ich muss irgendwie noch meine Habe machen. So, das wären jetzt die Schuhe. Also falls ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass jetzt mein Fuß angeblich nicht gebrochen ist, sondern verstaucht ist. Ähm, ja, also es wurde einfach mal komplett eine Falschdiagnose gestellt. Mhm. Ich versuche jetzt natürlich ein bisschen den Fuß zu belasten und werde jetzt einfach meine Krücke mitnehmen. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir... Ja, Papa ist wieder da wie der Gitter, ja, ja, Also er der Gitter, der Gitter, aber ich bin am Mittwoch wieder weg. Ja, leider. Also 8 .45 Uhr 45 nach Deutschland. Und Im Moment haben wir hier 20 Grad. Drüben wir den A Bei <lacht> Ein Restaurant. Und das sind jetzt hier die Vorspeisen. Wir haben hier einmal. Äh, Messe, dann haben wir hier irgendwie so einen Tomatensalat und die hauen hier auch gerade rein. Haben wir eben ein bisschen Käse, deswegen habe ich jetzt extra erstmal nichts bestellt, weil das mich schon sozusagen setzt. Na, was schmeckt? Oh, falsch. <lacht> <ist die> <lacht> Ja, ich bin kein Fleischesser, deswegen ist das jetzt auch nichts für mich. Für mich nur ein kleines Stückchen hier Adana. Ich wollte ursprünglich kein Fleisch essen. Ja. Das Fleisch war so zart, dass ich gar nicht wieder stehen konnte. Ich habe ein, zwei Stück Fleisch gegessen heute. Ich mag kein Fleisch, das solltet ihr mittlerweile wissen und die, die mich regelmäßig verfolgen, wissen das auch. Aber das ist zwar eine ganz andere Nummer. Richtig, richtig lecker. Ja, also wie ihr seht, es ist alles leer geputzt, der Salat, das Fleisch, es ist noch ein bisschen Käse da, Brot ist auch ja. fast leer. Ja. Wow. wow. Okay. Überall habe ich gekleckert. Das ist ja echt schon peinlich, ey. Ja, Sami meinte gerade gut, dass du <lacht> nicht auf dich gekleckert <lacht> <nicht> hast. <lacht> So, der liebe Engel macht uns jetzt hier eine schöne Show. <lacht> oh mein Gott. Leute, das ist Katzmer. Okay. mit <lacht> <lacht> Die wichtigste Regel in der Imkerei ist, sich langsam und entspannt zu bewegen. Bloß nicht mit dem Rahmen irgendwo gestoßen. <lacht> Warte, wir hören. Oh, das ist also. nehme ich raus. Die wichtigste Regel in der Imkerei ist, sich langsam und entspannt zu bewegen. Los nicht mit dem Rahmen, der Energie gegengestützt. Ah, okay. Also wir versuchen hier gerade das Bienenvideo, was ich hier für euch gedreht habe. Super interessant, Propolis und Krone Abzudrehen habe ich hier so einen Text geschrieben. Bienenbrot ist somit natürlich und probiotisch. Die Bienen verabreichen ihren Narben den Pollen zum Essen. Warte, das kann ich, das kann ich schneiden. Ja. So, ihr Lieben, nächster Morgen. So äh, gestern, Morgen. <lacht> gestern war wundervoll. Und heute ähm, wollen wir die Wohnung besichtigen, die sich meine Eltern hier in Istanbul gekauft haben. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie man hier wohnen kann und was das Ganze so kostet. Und da nehme ich euch jetzt heute mit. Aber vorher mache ich mich jetzt kurz fertig. kostet, kostet so, 90 Quadratmeter und kostet um die 80.000 Euro. Genau, und das schauen wir uns jetzt an. Mal auf dieser Seite Schränke, die wollen wir uns auch noch mal angucken. Hier hat man schön viel Staubraum. Hier haben wir die Küche. Also, hier haben wir die Küche. Die Einbausachen müssen, muss man sich wahrscheinlich selber besorgen. Hier hat man Platz für den Tisch. Und dann hat man hier. Hier haben wir ein Wohnzimmer. Also vom Wohnzimmer und von der Küche aus kann man auf die Terrasse. Wo sind wir Hier sind wir im Badzimmer noch nicht, Make-up und hier ist noch einiges zu tun das ist dann das Grundbad hier haben wir dann das Schlafzimmer auch wieder mit Bad so, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen War noch kurz was Essen ihr habt die Wohnung gesehen abschließend kann ich jetzt zu der Wohnung sagen, dass die ganz nett ist also für eine Familie mit einem Kind ist die, finde ich, total ausreichend. Und für uns wäre natürlich die Wohnung jetzt von Mama und Papa zu klein mit den Kindern, weil ich möchte da halt, dass jedes Kind sein eigenes Zimmer hat. Wenn es die Möglichkeiten nicht gibt, dann ist das auch völlig okay. Aber ähm, mir persönlich fehlt jetzt einfach der Garten. Also ich bin ein kompletter Naturmensch, ein kompletter Gartenmensch. Ich liebe es, mich mit den Kindern auch tagsüber im Garten aufzuhalten und... Aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr schöne Wohnung. Und ähm, an Miete kann man jetzt sagen, dass die monatlich ca. 2500 TL kosten wird. Wie gesagt, sind ca. 90 Quadratmeter. Zahme. Lacht über seine eigene Witze. Ähm, so. Ich hoffe, dieses Video, äh, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich habe versucht, euch mit, ich hab versucht, ein bisschen mitzunehmen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir was Nettes da lasst. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, bis einschalten, bis dann. Tschüss. Mit